Oh hey und willkommen, mein Name ist rollb und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Esperia. Lass mal direkt die definitive Edition. Lass mal zurückgehen hier den ganzen Weg und warum ist das Ding schon wieder abgelaufen? Gut. Weil da scheint schon der richtige Weg zu sein und wir wollen noch nicht richtig sein, wir wollen erstmal falsch sein wegen Schätze so und so und ja. Keine Ahnung, warum das Gebiet, wo wir hier nach links gehen können, so weit so groß ist und so aber anscheinend wollen wir da erstmal hin ne? weil da nein geh aus dem weg du fettes ding Boah, jetzt diese seelenwissfische ist sind schon wieder die ganzen Dinger ausgegangen. Was ja, ich, ich sehe schon, wie du hier hinter den Reihen versuchst, will dich an mich anzupirschen, aber klappt nicht. Ja, ich habe vergessen, zu googeln warum die Gegner die ganze Zeit wegrennen. Ne? Und ich, ob, ob ich der Einzige bin, der so nervig finde. Kämpfen gegen Gegner, die überhaupt nicht kämpfen wollen. Das ist irgendwie also nicht, soll ich mich da irgendwie erfüllt fühlen, wenn die Gegner nicht gegen mich kämpfen wollen oder was? Das ist doch, ist doch nicht nicht gut. So, gut, ja, wir mussten gegen das Ding kämpfen, weil es halt nicht aus dem Weg gehen wollte. So, dann gehen wir mal Bobby. Danke. Für uns, alter Mann. So ein Narr so An, du, wie du, anmutig, wie du, この森落ち着くわ。バカほっといていくぞ。話は最後まで<笑> <何ですか? 笑> schwäche trank so, sie gehen immer noch weiter sag mal nach dem kreis gelaufen oder was also eine truhe doch verdammt wie treffen die Dinger mich immer von hinten ey? das macht mich so ich könnte ich könnte euch alle kaputt ballern Ja, ich wechsle einfach das Ziel, wenn ne? einer mehr kommt. immer gut, dafür den gesehen. Oh, Zauberabwehr wollte ich nicht. Was ist das ja, er das Siegel des Feuers zu betreten? Ich schon irgendwie, dass die nach jedem zweiten Schuss schon auf der fliegen. Ich trifft die nie mit meinem dritten Schuss. erst halte sie mich mit erst halte sie mich mit erster hilfe und dann haut sie doch kranken krankenschwester raus. Ey. stimmt mit den ich esse ey. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ach. Oh, junge ich bring mich um du müsst <lacht> alter <lacht> doch einfach nicht Hasenpfote, das glück hier ja, ganz zunehmen das ist gar nicht was glück macht in diesem spiel ich nehme an kritische treffer da ne? ja, wir tun es mal hier ich nehme an wir laufen jetzt hier so zurück ne? oder auch nicht Okay, weil ich irgendwie noch ein Weg, weil alles so kleine Viecher und dann so ein Riesen. So, da kann ich zum Beispiel nicht hin. Äh, irgendwo konnte man so von links aus hingehen. Ne? oder bin ich jetzt ganz blöd. So, hier konnte man, nee warte mal, einfach war noch weiter zurück, glaube ich. So, hier konnte man so nach unten, glaube ich, ich weiß nicht. So jetzt noch mal ein anderer Ort. Ja, und schon sagen. So in diesen bären will ich kämpfen. Boah, du mich hier, dankeschön schon sagen bastardschwert und kettenpeitsche habe ich glaube ich alles schon ne? über bastardschwert bin ich mir jetzt nicht sicher Aber für ihn auf jeden fall ha. habe ich noch nicht objektwerfer und kammerjäger genau das konnte ich mir noch nicht herstellen irgendwie kettenpeitsche hat sie schon ja, du, Okay. Oh, Außerdem so ein Giganto Monster für diesen Richard. das uns abhauen, solange es noch geht. Grüne Gefahr. ja <lacht> ähm. Wieso sieht doch nicht so? <lacht> sieht doch jetzt noch nicht so einfach weiter auf den drauf, ne? Oh, ja, da geht da um. Ja, ich weiß nicht, was das macht, aber wird schon was bringen, ne? Alter. Ich sehe gerade, hat 34. Komm, da kriegen wir doch das Viech. Das macht doch irgendwie nicht so viel Schaden, oder vielleicht doch. Irgendwie will ich das Viech erledigen. Ach ja, stand. stimmt. Stimmt. Äh Ja und der war der hat weh getan schaffen ja wir natürlich wenn wir abwehren geht das doch du setzt einfach hier wir gehen hat mal ein bisschen strategisch schlagen voller arzt pflegen hm. oh, wart jetzt ist der ja. angriff ne ja, da ist gar nichts abgezogen. Schwäche Feuer, dann setzt auch Feuer ein. Mann, weil stimmt mit der nicht. Da müssen wir wieder hier wieder ein auf Gattuso oder was? da das Ding nicht so stark? So, wenn er mich fragt. irgendwie nie zum angriff da ist das problem und ist hat schon wieder ja diesen auf diesen angriff kann ich ruhig verzichten alter geht doch mal ein bisschen noch oh. hm. weiß nicht da ja, kommen dann rennen wir eben weg ja gut gemacht kommen wir eben ein anderes mal wieder ja ding auf nur was auch immer hier als boss irgendwann kommt da kommt doch bestimmt ein boss wird uns nicht so sehr wehtun äh, was wollte ich jetzt strategie wollte ich jetzt wieder um äh, ja. ja. gut das sah jetzt nicht irgendwie so riesig aus ich da jetzt dem angefasst habe aber gut so wo muss ich jetzt noch mal hin hier ne? nee. warte was oh. ich hasse solche labyrinthe ich wesentlich eine Karte oder so, eine Karte muss bei mir immer, muss es bei mir immer geben, sonst geht bei mir nicht. Bin ich verloren. Ah, ja, wir speichern mal, weil, keine Ahnung. Kann ja noch ein Boss oder irgendwie so sowas kommen, ne? nur gucken, ob ich abschießen kann das hat zwar bisher noch nicht funktioniert aber hätte sein können Au. Au. Ja, das war der rita ist vergiftet ich will nur anmerken ich habe ein paar tränke des lebens hier verballert also boah. Also der Boss, der hier am Ende kommt, welcher auf jeden Fall bestimmt irgendwie kommen wird, sollte am besten nicht so stark sein. Ach, jetzt habe ich ja hier auch alles wieder hier. So. No, niemand will reteilen alles klar Dann, ja. warum muss man drei drücken x macht irgendwie gar nichts also warum nicht direkt x drücken das verstehe ich nicht warum muss man drei drücken um eine art aus im menü zu aktivieren x macht da sowieso nichts also was also ja boah. Die Samen. weg oh, das man mal over mit ein der war gut ne? also normalerweise sind so mimics irgendwie stärker ne? also allgemein in Rollenspielen. würde ich jetzt mal so sagen e, e, e. E, e, e. Wo kommt denn der zweite leuchte da ja, ich mir die flosse bruder vampir gewiss limit trunk ja. vielleicht auch mal öfter machen aber ich denke immer ich kann den gegnern ausweichen dann treffen sie mich immer so, wieder eine abzweigung hier ist falsch kommen wie Wie machen die hatte das äh, äh, äh. hat nur ein Da ah, ist nur eins, okay. Also ein Schwert. Das hat nur... Ja, nun hat er da Dolch. Der irgendwie nicht so zum Kämpfen nutzt, also warum oh, hat den aber? Na, fall um. Da so, ja. Da ist das schon weg. meiner dingen an von Carol, man ist ein dickes Schwert. Na, wie sieht's aus? Ja, schon drei Sterne. Da ist eine truhe und da geht's schon wieder weiter. Deswegen wundere ich mich immer, wo geht's ja weiter. Alter! Naja, willst du mich verarschen? Ja, ich hasse halt, wenn die eigenen Angeführung, wie langsamer sind halt die von den Gegnern, ne? kannst ja gar nicht zurückschlagen. Natalia irgendwie besser gefallen so von der Steuerung. <lacht> er hat irgendwie wesentlich besser getroffen, ey. In seine seine Pfeile sind ja winzig, ey. Wie soll ich denn da irgendwie die Gegner treffen mit? Du. War? Du. Boah. <lacht> Mit ihren riesen Riesenknüppel haut den eine über, kommt mir nicht und sehr gut. Da jetzt habe ich keinen Dings mehr für ein Sandwich, dass ja ich mal erkunden. Das da geht gar nicht weiter. Okay. Gut, haben wir das gelöst oder war ich hier irgendwo? Nee, okay, oder Boah. bin ich denn hier schon reingegangen? Gut, dann haben wir einen Weg sehr gut, finde ich gut. Da kann man ja nur richtig sein, also falsch, was richtig ist. Gehen wir mal da lang, kann ich auch nicht. vorbei. gut, sehr gut. Und da ist noch ein Speicherpunkt, das voll geheilt hat. Gut, äh. warum kommt da so was von Boss? Bin ich aber gut, war vorher geheilt werden. also was haben wir denn hier das ist eine truhe aber wow, wie komme ich an diese dinger vorbei ich meine ring irgendwie stärker werden oder das das, was Okay, was? habe ich mir schon gedacht. Also, ja. Bin offensichtlich, aber. So, solange du nicht irgendwie so stark ist, wie wie seine Bär. Oh, genau so viel AP. Ich weiß das Level 25? Okay, Schwäche, feuerlicht und Dunkelheit. Äh, boom. Boom. Boom. boom. Perfekt. So, wir machen direkt over limit mm, mm, mm. und er hat mm, ein schild mm, alter für schaden dass man juri gemacht okay, ich dachte da wäre irgendwann am boden weil er auf einmal so schwarz war du kannst mal aufhören auf der Fresse zu kriegen ich habe irgendwie nur die ganze zeit wegfliegen fliegen sehen ne? So, ich muss aufpassen, da kommt gleich ein Dings. Da, Boah, das, wie willst du denn das schaffen? Das ist von der Millisekunde. Ich weiß die ganze Zeit. Jetzt R2, oh. allerdings aber. Also. da dort doch gleich irgendwie legen oder so das schon ja. oben einfach jetzt wir ziehen schon alle ihre Dinge hier vorbei ist Mädchen na jetzt aber What? Hey, wie willst du? Denn? Das ist für eine Millisekunde nur. Ist der wie zum Teufel tust du all deine Dinger schon verbraucht ne? Mädchen, Rita hat auch noch alle ihre Dinger. war relativ einfach der Boss. Was das war. Ich hab gesagt, frist hat. So. Äh, äh, äh. Und jetzt Ball an. Ballerwetter <lacht> So graziös <lacht> Wie eine Antilope. Ja, verdammt, wollte ich gar nicht. Da. Wie willst du? Hat? und es hat noch nicht ein zeichen dafür So jetzt ob der den gesehen zeigen wir aus der juri irgendwie auch damit wegauen juri gehen ein bisschen auf abstand ich habe ich glaube ich so eingestellt dass du irgendwie abhaust wenn du niedriger ps ich baller den hier echt gemütlich gerade ab also es wie gesagt oh, sollte ich posen ist wie dieser eine boss hier gegen wo wir rita gesteuert haben habe ich auch die ganze Zeit feuerbälle abgeschossen und dann oh, lief das Aber warum geht es jetzt die ganze zeit auf rita los ey? Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt hätte ich nichts dagegen, wenn du auf mich losgehst. Also, ich kann schön, aus so ferne ehrlich abknallen. Geh auf Abstand. Sie geht auf Abstand, und dann geht sie wieder voll auf ihn los. Geht auf mich los. Äh, also mit dem auf einmal. Los. So, Bams. Aber ja, war. War es nicht so schwierig. neues Rezept kreiert Pudding. Okay. Man oh, kommt ja auf einmal so eine. <laughs> <laughs> Heroische Musik, 音楽。<laughs> <Okay. hums> Okay, danke schön. Duke. Haben wir noch vor Ewigkeiten dieser einen Festung getroffen. 何をしたのエアロ nicht 切るっていうか。 Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen Was ist das? ist Was ist das? ein so, wie der die Monster platt macht, <lacht> kann der doch locker hier spazieren gehen. <lacht> Sehr geehrte juni juni juni juni Gut, ich habe ein neues Rezept, Pudding. Okay. Weiß aber nicht, wie ich das gelernt habe, aber ich habe es gelernt. Da kann man nicht hin. hat kann wir immer noch nicht kaputt machen. Dann gehen wir halt raus. Jetzt wünscht mir irgendwie, es gäbe irgendwie so sowas den Fluchtseil oder so. Muss ich nicht immer den ganzen Weg zurücklaufen. Es ist doch schon ein ganzes Stückchen. Ja, und ich dachte irgendwie so so Abkürzungen hätten sich aufgetan, aber nö. Vielleicht schaffen wir jetzt diesen Bär, <lacht> nee. nee mal lieber also erstmal gucken wir noch ein speicherpunkt das da auch mal speichern da werden wir noch gar nicht gespeichert okay gut was vielleicht sogar eine gute idee gespeichert zu haben bin ich hier schon hingegangen Nö. Zitronen und Ist auch noch mal ein ganz eigenes Gebiet, Aber wenn ich hier zurückkomme ne, mit Fähigkeit ringen oder was auch immer, mit dem ich irgendwie die Dinger ja weg machen kann. Diese diese Büsche, die, die waren in diesen einen Wald auch schon, werde ich ja nie wieder zurück und wo willst du mich auf den Arm nehmen? Ah, okay. Äh, ja, ne. Ja. Ich bin jetzt da rechts eigentlich nur wegen Zitronengummis gegangen, ne? so, <lacht> Oh, ich hab grad so Hunger, ey. Ich Muss gleich was essen, ey. Er knurrt gerade so einen Haken. したのか。なんかって何 nun, das ist der Renno Ritomoda, schon 夜え ich bin nicht so gut. Ich nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin Ich nicht so gut. Ich nicht Ich Ich 映画くって Okay, no. Nameは... Yuri わけの名前はゆりだ。Und wir haben, wir haben noch gerade golfen. ey. Willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist so. Ja, ja, ja, um, ja, oh, Ich erst hier. Oh, Perfekt. Hautsch. Okay. schaffen wir den? Nee. gerade der hat Ouch. Ähm, ja. <lacht> Der kann mal so gut angefangen für mich. <lacht> からいや、 でしょで、さあ、リタ、 リタ? お、何ゆりの用事を wurde せたら Okay. Aber oh, wir sind wieder draußen, gut. Oh, ich sehe noch irgendwas, hier waren wir noch nicht, ne? wo von da man muss ja immer gucken ne? aber bis jetzt hat es dann noch nie so ausgelohnt bei mir sind dann immer so ja du kannst ja noch nicht durch ne? ja, wir können noch nicht ja, wir müssen irgendwo anders hin da wurde ich wieder ausgeschmissen oder in den meisten fällen ist nichts da also ja war eben noch da ja Jury hat ein Von mir kam man ne? ja, weil es da oben ich kam nicht von ihr. Ich da sowieso noch nicht rein. Ne? Pass auf, der Don stammt vorhin gerade was anderes. Ja, hey, sind doch diese einen Typen. Okay, ich spreche mal hier, weil die Typen sind aus wie dieser einen Typen, die uns angegriffen haben. Alter. Bronze sink wir stehen ja, wir sind wir voll geil, also bis auf Juri. War ganz schön viele von diesen Typen aufgetaucht. ich sollte ich da nicht hin. Um. Wieso habe ich noch Schaden bisher? Auch ein bisschen unglücklich, war gegen so viel auf einmal kämpfen muss der eine Typ kam einfach nur so, äh, was mir los ah. oh, das hat ein Angriff gewesen. Oh, du oh, willst mich verarschen. Ich mit Cleo irgendwie so was. Der wir haben überhaupt schon einige von erledigt. Du komm her. <lacht> er läuft einfach und schießt mit seiner Armbrust. Alter. was eine Arm Wie weit, wie viel weiter willst du noch wegrennen? Ich wollte nur gucken, was da in diesem Gebiet ist? Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, was da ist? Ey. Sie oh, haben vier Fangs Sind mal merkwürdig. Raven Ich Ich Ich kann nicht rein alles klar oh. <lacht> <lacht> so ja ich so ja, äh, boah, wir hatten die schon wieder. Warum ist ein Juri umgekehrt? <lacht> er hat ja nur ein KP gehabt. Ne? Was ist schon gewundert. Jetzt <lacht> sind wir beide so am Posen. keine arzt einsetzen wenn ich so angreife, Das stört mich ein bisschen besser aus hier ich will wieder zurück so in die stadt noch hause und eine Pause raus und eine Pause äh, kochen immer noch nicht Nein, geht weg ich habe genug hey was hatten für ein Viech? War schon dagegen gekämpft große Nase nicht irgendwie in schubs in der Szene. was bloß auf Großnase. Ach ja, passt bloß aus Großnase. Dr. Deos und äh, lauber Laubarschwube. Die haben die gleiche Nase, ne? Stimmt eigentlich. Ah Oh, ich habe nicht genug tp Boah. nachdem man mit zwei Schlägen schon umfallen hat, kommt mich so ein bisschen an. Da ne, dann drei Angriffe mit da rein. Hat was dieser eine Schuss überhaupt regen? Sieht irgendwie nicht aus wie Regen, wenn ihr versteht, was ich meine. Trompeten Schnabe, Don Whitehorse. Wo bin ich mir schon? wieder? G3 でも、に300、1000 いやいや、本当。じいどう naja, irgendwann. Als optionaler Boss. Oder Bösewicht, keine Ahnung. Man weiß ja nie. Bei den Spielen immer. So, lass mich hier rein, in Sicherheit. Nein. Ja, ich kann da hochgehen. Aber stimmt. Geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal zum genau hier. Muss ein paar Heilgegenstände und so kaufen und gucken, ob ich irgendwas mit Synthese herstellen kann. Kann ich jetzt diesen einen Bogen erstellen Ist das neu? Na, das mit Power äh, Huf, keine Ahnung. Das sind ja schon wieder neue Sachen. auf jeden Fall neue Sachen. Ja, schon ausgerüstet, okay. Dann spotten Geist ausweichen. Da müsste ich extra jetzt hier mittelgroße Tasche Freude, Freude 2 und Freude 3. Teuer. Hoffen. kompakte schwert gladius das haben wir schon den aber noch nicht hofdreck hofdreck auch noch nicht, Hof, Dreck. Hof, Dreck. Auch noch nicht. Sind echt neue sachen hoga axt EA kraft wat? EA sports zu game Ja, äh. Riesengürtel. Kreuz konter spotten. Äh, ja. um, Immer Herz plus. Ja. um Und ich einen Geist. Gut. Ihr habt ja jetzt nicht neue Sachen oder so, ne? So, den kaufen wir direkt wieder neu. So, du hast nicht aktuelle Klamotten. jetzt mich arschen? So, äh Verdammt, er hat noch nicht alles gelernt. Boah. Oder? nee gut, das hat er ja schon alles klar. Warte. Da hat er alles gut wird oh, gut. So, du nimm das. Sie hat nichts Neues, ne? So, äh, sie hatte was Neues. Magische Betäubung und Sporten 2. Hätte gern das. Die Oger axt EA kraft Was ist das? Bitteschön große Tasche Freude und so das sind gute Fähigkeiten die tun irgendwie zufällig als mögliche hier erhöhen so wechseln Kampf die gesteuerte Figur indem du aus Menü auf so Start drückst gut ja, Options halt oh no, ich habe kein Geld äh, muss ich wieder Sachen verkaufen weiter meinen wir hier ausgiebig 3000 ich ne? ähm, kommt mal tu mal nur 20 so, habe ich waffen alles also möglich hier hergestellt den habe ich doch ja jeder plus habe ich auch noch nicht kp verfassung 3 ok vitalität Ist ja nicht? Dings hier, glaube hm. ich, glaub, ich habe ja alles mögliche. Ne? Sagt mir das alles aktuell: Ja, heiliges Gewand, Dreck, Ruf. Wo kriege ich Rufe? Ja, Oder ich die schon. Ja, und dass die Dauer der Betäubung um prozent reduziert. Schütze dich selber. muss geht mit dem physischen Angriff? Da hätte ich gerne. Boom. Und war. Leck mich an so Rüstung braucht man ja nicht, um Sachen herzustellen, ne? Aber mir habe ich gesagt, Spiel, boom. so haben wir jetzt alles. So, dann gehen wir uns mal hier hoch rein. Ich sollte vielleicht mal Apfelgummis und also was neu kaufen. Und ja, dann wird vielleicht durch aufs wieder die ganzen Sachen leveln. Gucken, ob ich irgendwie so rufe herkriege. Vielleicht haben diese Gegner ja hinterlassen und ich habe es nicht bemerkt. mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge wo ich, äh, blopf, machen wir weiter und tun uns eine Gilde erstellen. Ne? Ja, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, ciao.